Das ist eine sehr gute Frage, über die ich mir noch nie Gedanken gemacht habe. Ich verstehe das jetzt erstmal so, dass ich in meiner Arbeit schon versuche, Menschen aktiver zu machen, als sie es vorher waren. Und ob dieses Engagement, was man dann anzünden will, ob das letztlich zu politischer Beteiligung führt oder nur zu... Kulturellem Engagement, das ist für mich zweitrangig, insofern nicht sehr politisch in der Arbeit, aber darauf bedacht, die Menschen zu aktivieren.